Schmeckt's dir, Vogel? Mach dich besser auf den Weg, Ein Taxi kommt. die Notbeleuchtung an. Wo sind alle hin? Hier stimmt was nicht. Halt dich bereit. Oh no. Und wir standen eine Überraschungsparty, oder? Geh vor, Blaskovic. Oder ich wir haben dich. ein gewaltiges Problem. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch, William. Auf okay. dich, du eine Überraschungsparty. Ein erfolgreiches Lebensjahr, Blaskovic. Glückwunsch, Blazkowitsch. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hätte ja. euch alle gerade erschossen. ein weiteres Jahr, Captain. Äh, so. Ein Geburtstagsparty. Alles Gute zum Geburtstag. ein weiteres Jahr. Ja! Hätte nicht gedacht, dass ich so lang mache. Also auf Bruder Blaskovic, den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Terror, Billy. Wow, das ist ein richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max. Maxes! Oh. Also, Hier auch. kommt flüssige Liebe. Oh, also, Großer Gott, der brennt glatt ein Loch in den Bauch des alten Horten. <lacht> Jungs! Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber. Ich hab das. Heilige Scheiße blaskowitsch Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name des Schiffs? Ist ziemlich klein. Seegrund. Ja, Frau Grace. Hören Sie, ich brauch mal Ihre Regimeaugen. Ich gehöre nicht zum Regime. Wie auch immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime. Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regimegefühle verletzt? Schluck's runter, Püppchen. Alter, die, kann ich auch, die kann ich auch irgendwie nicht leiden. Was die. zum Teufel, Gott verdammt. Die Grace, die ist auch scheiße. manchmal ein bisschen scheiße. Kameraden? Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank. Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute, heute feiern wir blaskovic Hört hört! Hey! Nicht ihrer. Hey! <lacht> hört, hört. Na los! <lacht> hört, hört. Ja. Ja! ja! <lacht> <lacht> Eine Ah, oh. oh Gott verdammt! Da hat jemand die Toilette zugeschissen. Ist doch nicht wahr! Oh. Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Herr Oh! <lacht> <lacht> Die Kratzen müssen konzertiert werden. Hört, hört! Max Hals! Max Hals! Schlag schon zu! Max! Oh, Und ich mach's das schon! Max Hals! Komm schon, William, der Hals! Komm schon, das geht besser! <lacht> oh. Das Okay Wyatt. Na ja, geht so. das oh, oh, <lacht> <lacht> no, kein Kleiner, Kleiner. Whiskey also, Horten fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt der Mais und dann... Liebling, William. Mach auf, William. Oh, Baby, bitte. Das war kleinste Geräusch ist wie eine Kugel in den Kopf. Was ist los? White ist verschwunden. Blaskovic. Sie müssen ihn finden. Ich muss noch alles für die Mission regeln. Los! Wir suchen ihn schon die ganze Nacht, aber finden ihn nicht. Du musst Ui. ihn finden, bevor es losgeht. Okay. Ich brauche noch ein bisschen Schlaf. Eine Stunde. Okay. Finde war jetzt. Okay. Die Party war hart. So, wo ist das Quartier von... Was ist nur mit ihnen los? Ouaiet oh, sah letzte Nacht unglücklich aus. Vielleicht wollte er sich ja aufmuntern. Billard funktioniert bei mir immer, aber ich kenne ihn nicht so gut. Du will jetzt kein Verdächtigen, aber wo ist... Wo ist das Quartier von der... von der... Der jüngere Tochter. Why it is Vielleicht weiß Holden ja was. Der ist immer irgendwas gesehen? ich aufmerksam. Okay, vielleicht gucken wir mal im Casino nach. Und ich ähm, und. bin letzte Nacht früh ins Bett, also weiß ich nicht, wo Wyatt ist. Haben Sie ob meine Spritze? Dass sie letzte Nacht früh ins Bett gegangen ist. Okay, Cantina. Wyatt. Mal nachdenken. Nein, ich habe, nicht gesehen. Nein. Aber ich kenne keinen Wyatt. Und Jack, oben im Club Wiesenau. Die beiden haben gestern Abend ziemlich lange gequatscht. das ist Hinweis. Vielleicht weiß er ja was. Hier ist das Klo. Für, fürs Schwein. Hey, Terror -Billy. Hey, Paris Jack. Haben Sie White gesehen? Ja, letzte Nacht. Ihm ging's nicht besonders gut. Oh, scheiße, Paris. Ihre Musik klingt wie flüssiges Gold in meinen Ohren, Mann. Tropf, Tropf. Wo haben Sie so spielen gelernt? Musik halte durch die Straßen von New Orleans. Wenn man begabt war, ging sie einem einfach ins Blut über. Aus dieser Begabung was zu machen, ohne falsche Töne zu spielen, das erfordert Übung. Jahrelange Übung. Und unglaublich viel Disziplin. Ich habe die Klarinette in der Schule gelernt. In der Schule lernt man nur ein guter Sklave des Systems zu sein, Mann. Musikalisch und in anderer Hinsicht. Mannech. Wow, ihre Musik, Mann, die ist kosmisch, wie ein Ritt auf den Raumwinden. Sie spielt mit meinem Geist, verstehen Sie? Durch sie fühle ich mich. Oh, fühle ich mich etwas seltsam ehrlich gesagt. Oh! Oh! Warum tun Sie sich das an, Junge? Was? Sie nehmen was ein, wenn keiner hinsieht. Das ist cool, Mann. Ich, ich forsche, ich erweitere meinen Horizont mental. Verstehen Sie? Das sollten Sie lieber lassen. Mann, Sie verstehen das nicht, Paris. Sie wissen doch gar nicht, was ich verstehe. Das ist nicht cool. Es geht ums Universum. Das ist wichtig. Es gibt Dinge, deren Sinn ich verstehen muss. Mein Sohn, im Universum ergibt nur eine Sache Sinn, und zwar der süße Klang der Musik. Sie verstehen es nicht mal. Sie sagen, er ging Richtung Schießanlage? Mhm. Der ist sicher auf einem Trip. Ach. Danke. Ich hab da vielleicht was für Sie. Ja, das hatten wir schon. Vielleicht, vielleicht ist jetzt ja bei der Schießanlage. Das kann sein. Felix Baumgarten. War das nicht ein Comedian? Gab es nicht ein hey, Deutsch Comedian, der so heißt? Haben Sie Wild gefunden? Nein, noch nicht. Irgendjemand hat die Infos für mich. Wenn er nicht gemagt. shooting range. We leak the hero Into the shooting range. <lacht> Soll ich da nicht durchkommen? hier irgendwas zum Aufladen? Hey, verdammt, wo bist du? Der okay, Schweiz wandert mir noch nicht durch. habe ich sie noch nicht gefunden. Ja. So. So auf einem anderen Planeten, aber waren Sie im Sommer schon mal in Schweden? Geht keiner weit gesehen? Ja, ich habe gestern mit Wyatt gesprochen. Er war sehr traurig. Mehr weiß ich nicht. Leider. Tja. Und ich hinweise jetzt nicht mehr. Aha Tja so. Ich kann White leider nicht finden Hinweisen zu einem Du warst ein bisschen. Offensichtlich nicht. Danke. Okay. Bist du jetzt zufrieden? Schwein. Ich sag ihnen, es wird dauern, sich an das Leben unter Wasser zu gewöhnen. Ich bin froh, dass ein Schwein. Oh, wenn dieses grässliche Buch verschwende, wäre ich glücklich. Max Haas. Was mich immer auf die Palme bringt, Max, sind schlechte Metaphern. Hör dir das mal an. George arbeitete an ihrem Buschberg wie ein Gärtner im Frühling. Also ehrlich, tut mir leid, sie aufgeblasener Autor. Aber ihr erotischer Kriminalroman soll mich anmachen und nicht das Gegenteil bewirken. Max Haas. Ich bin nur etwas sie sich manchmal hoffnungslos? Darüber spricht eine Dame nicht, Chefchen. Ich und das kann ich mit, mit Ihnen reden, reden Mr. Blaskovic. Als Autorin habe ich die Angewohnheit, Menschen zu beobachten. Nee. Zum Beispiel, Ich erkenne eine große Traurigkeit. Die Mission kenne ich aus. Aus <lacht> dem anderen, als wir was Parallel gucke. Wyatt. Ich glaube, der war in der Messe, Bruder. Hat mit meinem Freund Paris Jack gesprochen. Ja, da waren wir doch schon. Es hat großer nicht viel gerufen. Sie waren also Lehrer? Ja, Geschichtslehrer. Zuletzt habe ich gesehen, wie der Jazztyp Wyatt was erzählt hat. Der von Hortons Leuten. Ne, ja, der hat nicht gerade erweitert. Ich glaube, dass Wyatt gestern in der Messe einen imaginären Freund mit Käse gedacht hat. Das ist alles. Das hilft uns nicht sehr weiter, wenn er shooting Rangers und ich. Hey Mann, haben Sie kurz Zeit? Was gibt's? Also folgendes, B. Wir könnten einen Funkspruch abfangen, in dem die Baumaterialien erwähnt wurden, wie die wir erst. Kein Zeit für Nebenquests. Ja, auf der Liste steht ein voll funktionsfähiger Schlachtläufer. Nach unten, vielleicht können wir Nach unten kann man nicht. Ich glaube, Wyatt und Harris haben über Musik oder so. Nee, nicht hart zu Dankjungku. Suchen Sie Wyatt bei der Schießanlage. Er ist in die Richtung abgedampft. Da war ich schon. Wyatt scheint ein guter Junge zu sein, trotz seiner Probleme. Ja, hallo, Captain. Die Schießanlage. Rede doch mal mit Paris Jack oben Wo waren wir denn hier noch nicht? Ich habe Herrn Wyatt nicht gesehen, Herr Bleskowish. Könnt ihr nicht aufeinander aufpassen, meine Fresse. Mr. Blastowitsch, jetzt hier die What? Schiffe absuchen. Hangar vielleicht. Oh, letzte Nacht ging es hoch her, aber Wyatt hat, soweit ich weiß, nichts Besonderes gemacht. Ja, ich habe Wyatt gestern gesehen. Ich glaube, er hat irgendwas mit Paris Jack diskutiert. Also, fragen Sie ihn mal. Wenn Sie an dann da gut so. zu. Das war ja sehr effektiv. Gehen wir nochmal zur Schießanlage. Vielleicht haben wir ihn schon erschossen. Der hat sich von der... Dezember vor einer Schussanlage gestellt. Ich finde gerade das, das Ding ist nicht. Okay, wir gucken hier nochmal hier nochmal rein. Vielleicht hängt der hier irgendwo ab. Und wir runter. Wir ist runter. Es weit aber nicht. Versteckt haben. Von wie komme ich jetzt hier wieder raus? Den Weg nach draußen. Ach so hier. Wo versteckt er sich noch Da unten vielleicht. Meine Fresse jetzt. Und ich finde. ist heute morgen gestorben. Hat den Käse nicht gegessen. Da ist er ja ist doch Dahin Dahingerafft. Moet. Wer? Sie. Ich spreche mit Ihnen, Moet. Oh, der kleine. Ja, der ist weg. Er hat nach der Wahrheit gesucht, sie aber nicht vertragen. Also, sie reden uns Mann. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Wir brauchen Sie. Wir brechen auf. Kommen Sie weiß. Dein Vater hatte seine Zukunft schon für ihn geplant. Elite-Uni und danach ab an die Spitze des Kongresses. Hat ihn enterbt, als er zum Militär ging, nannte ihn ein undankbares Gör. Und die Mutter verfiel in diesem großen dunklen Haus in Depressionen. Als er nach Europa kam, schluckte sie eine ganze Schachtel Pellen. Und das war's. Aus und vorbei. Ich bringe Sie zu Set. Der kann Ihnen helfen. Sie sind nur etwas verwirrt, sonst nichts. Kommen Sie jetzt. Nein, nein, nein, nein, nein, Wyatt. Kommen Sie schon. Wyatt. Ich bin Ihr Freund, nicht wahr? Er sah perfekte Muster, die die Äste eines Baumes verschluckten. Das allwissende Weltraumwesen im Zentrum starrte ihn an. Oh, der Junge näherte sich dem Gipfel des Universums, doch alles verschwand. Und ein riesiger schwarzer Graben öffnete sich, um alle Farben zu verschlucken, sodass er nichts sah. Er sah nichts außer diesem transdimensionalen Maul, das seine Seele verschlang. Nichts mehr hat Bedeutung, Mann. Das Ende der Menschheit. Sie, dass es ihm leid tut. Sagen Sie, <lacht> dass er Sie liebte. Oh Scheiße. Was ist los mit ihm? Ähm, Ruhe, du bist Psychedelika. Und jetzt kommt's. Damals bei den dati Shoot haben wir ähnliche Substanzen benutzt. Aber niemals hatte jemand so klare Visionen wie Wyatt. Das ist bemerkenswert. Wird er wieder? Okay. Nun, ähm, ich gebe ihm jetzt Flüssigkeit. Das dürfte ihm helfen. Ist das eine Art Türknaufset? Ja, oh nein, nein, nein, nein, Junge, nein. Was haben Sie gesagt? Wyatt... Vergessen Sie nie, wer Sie sind, Mann. Und wer wir sind. Kein Schlüssel. Und was wir sind, Soldat. Ich fühle mich schon viel besser, Cap. Wieder in meinem Körper. Sie tragen ja immer noch Ihr Partyhütchen. Ich, ja. Äh, ich musste Sie K.O. schlagen. Tut mir leid. Ja, ich erinnere mich. Habe ich wohl gebraucht. Sternkarte, sagt er. Nein, er sagt, die Hey, what? Ja. Ich mag sie, Mann. Meine Brüder und Schwestern, hört mir zu. In weniger als sechs Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla, geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, sie können jetzt gehen, Regime -Flittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace, was? recht so. Ich bin. Hat sie kein verdient. Ja, hat sie verdient. Das ist. Sie ganz ehrlich. Recht, mich als jemanden abzuhalten, der ich nicht bin. Der unbedeutender und weniger menschlich ist als sie. Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre! In Ordnung. Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Ach. Und du! Ich liebe dich! Verstehst du das denn nicht, du voll Idiot? Und es tut weh. Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst. Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen. Weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun, Sekou. Was? Ich gehe ja schon, okay? Niemals. Bleiben Sie. <lacht> Sie kommen mit uns. Das hat sie 100% verdient. Ich weiß... In Ordnung, Sie sind werden. die Expertin, Erzählen Sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern. So gewinnen wir mies. Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben. Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns Da waren wir doch schon...